die aufseherin finden und ich soll die sachen herstellen aber habe ich gerade schon hergestellt also haben schon kopfbedeckung ach das ist weil hier bei dem dings dabei war <lacht> bei dem äh, boah, wie heißt das dingen trient schinner ich habe keine ahnung irgendwo das ich nicht kenne Ah. mal direkt herstellen Direkt mal angeben so, hey ich habe die Hier Game, äh Day One Edition oder was auch immer Perfekt Perfekt Das gefällt mir jetzt schon geht ha? Ei. okay haben ihn nicht angegriffen also was soll denn wenn mich nicht angreifen warum sollte ich den angreifen also so. die greifen mich aber an. Okay, ich habe mich immer noch nicht an so, Level up. automatisch oder äh, T, alles klar. Cool. Aber nehmen wir das erstmal. Ich hoffe, man kann das irgendwie noch ändern oder so. Also, ich weiß nicht. ich den ist jetzt situationsbedingt hier erstmal aufleveln <lacht> wahrscheinlich jetzt ein riesiger fehler gewesen aber was soll's ja, ich komme ich mein, nahkampf angriffe waren schon immer irgendwie voll überpowert in fallout in den richtigen waffen also so schlimm wird schon nicht sein Expo hey, Granate, was? sie auch in Fallout 4 schon. luca Granate gibt's in Fallout. Na, sammeln. Schmutziges Wasser hinzu. Ja, ich das nicht machen? Nee, anscheinend nicht. Hey, was geht? Die ich bin Baseballschläger. Ich nehme erstmal Handschuh? Huh? Green Country Lodge. Ich Zombies. Coole, meine ich. Sucht irgendwie da da ist irgendwas was oh, kronkorken ich habe meinen ersten kronkorken gefunden geil hallo habe ich ah, eine taschenlampe stimmt bei mir Ah, Seife, zu essen. Was besteht Seife mal Wie aus irgendeinem Fett von irgendwas, ne? hier Tier. Schweinefett oder irgendwie so, oder Pferdefett, weiß ich. Oder weckt sich da gar was. Aber ich habe ja gehört. Wo bist du? Was bist du? du ich habe schon dutzende davon getötet so man nennt mich auch den opossum killer da, Strahlung. stimmt da war ja was ah. oh. nuka cola quantum nuka cherry Ich bin eigentlich noch Geld mitnehmen. Okay, da ist noch was, glaube ich. Nicht. Ja. war ein Reflex, ob der hat Die Handel soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Du bist aber mal da, und du fährst beim Rennen AP. In der Lage sind um dort nicht eingebrachte Gegenstände zu, ver zu bewahren, ah, alles klar. Mal ehrlich, das ist das Einzige, was das macht. Hier meine ich darf nicht mehr rennen. Das ist das Einzige, was das macht, äh, nicht so gerade ein sehr großer Nachteil. Warum kam mir so den bedrohlichen musik hat ganz ja gemacht? Äh. Ah nein, Wiedergabe. Äh. Erstmal wieder an diesen ganzen Sachen ja gewöhnlich ich ja machen muss. Olo bänder direkt abspielen. Was war wo ist jetzt? Nicht gut, hat die ja alle so sortiert sind. Oh, das sind die Arme, das Drei Sets mit je zwölf Wiederholungen. Also gut. Kurzhantel Curls für den Bizeps. Ja. Trizepsstrecker. Komm ich jetzt rum. Und Rückenstrecker. Ich kann mal Untertitel einstellen. Egal. Kopf hoch. Nur noch acht Luxuswerke mehr, um sollen oh. Backwoods zu erfüllen. Ich mal, Flatwoods. <lacht> hm, wird nicht einfach, wenn man die Hey, Aussehen verändern. Finanzielle Lage. Kann ich jederzeit machen? Ich wollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von zwei Wochen im Flieger. Das war das Spiel jetzt schon. Dann wird es wohl Bank heute. Schon wieder. Äh. Äh. Ich scheine ja nicht Dings einstellen zu können. Oder ich sehe es jedenfalls noch nicht. Dann ja, lassen wir das. Für die Leute, die sich für die Story interessieren, die dann halt lesen können, wenn ich darüber laber, also... auf jeden Fall machen werde. Also ja. Soll ich dann irgendwann mal auf Screen hier herauszufinden. So, ich glaube, hier ist nichts mehr, also weiter. Äh, Was ist das? Pilz. Nehmen wir mal die strahlenden Sachen mit. Ja. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Bin definitiv noch so im Tutorialgebiet. Kann nicht sein, dass hier noch über keinen einzigen Spieler gestolpert bin. Uh -huh. Ja, habe ich schon herausgefunden. Oh geil. Aufsehen, Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... Naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme wütend gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln... So wie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege Ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden. Und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Was? Spur. Wenn ich hier fertig bin, sehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Die werden wir nie im Leben in diesem Spiel sehen, oder? Hä? Läuft das doch hier. Hm. Boah. Ja, das gucke ich mir jetzt nicht an. Sie haben noch keine anderen Leute. Okay, dann gehe ich hin. Äh, Geschichte, was er denn. Wir nennen ihn nun den großen Krieg. Er ist noch nicht lange her und die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dassa Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Responder. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen, oder was auch immer Sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Ein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber nee. es wurden nur zwei Reservierungen gewährt weigerte mich mitzugehen, also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Wald. Sie konnten mich oh. nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen zum Flughafen Morgentown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, ich bleibe optimistisch. Leben ist schwer. Ich verstehe. Ich bin nun seit zwei oh, Jahren die wir mehr so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen. Und bis dahin nehme ich weiter Geschichten von Überlebenden auf, wann immer ich kann. Wir sind eure Geschichte. Das war Das Aben Ami. Bis zum nächsten Mal. Wir sind zu lang bisher. Hallo. Oh nee, so. Das hat mich gebeten, Was ich, ich kurz, erzählen, Kollege. wie ich hierher gelangt bin. Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die bomben und die verrückten leute und für die kühe mit den zwei köpfen ja. ich war böse einfach böse ich habe beim diktat geschummelt ich habe chip wilkins gegen schienbein getreten bis er geheult hat ich habe oh, der Kleu die treppe hinunter geschubst ich habe löcher in alle turnhosen geschnitten und in den kartoffelbrei in der cafeteria habe ich klebstoff getan was ist ich mit habe denen los? gesagt dass sie muskeln wachsen wenn er täglich zehn tote fliegen ist und äh, ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und, ähm, ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. gestört. hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Die Aufseherin hatte gesagt, weil die Bomben fielen, habe ich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt nur noch gut sein. alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber dass er meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und, ähm, Daddy, falls du das hörst, ich verspreche, dass ich kein böser Junge mehr sein werde. Also, kannst du bitte zurückkommen? Okay? Ich habe nichts gegen so ein bisschen Story und so, aber die sind ein bisschen zu lang meiner Meinung nach. Vor vier waren sie auf jeden Fall nicht so lange die ganzen olo Was ja eigentlich so schlimm ist, wenn man privat spielt, aber wenn man das alles aufnimmt und sich das alles anhören will und das Ding ist irgendwie fünf Minuten lang, dann ist es schon ein bisschen nervig. Weil fast ist jetzt nur wegen Let's space ja der Fall. Also. Mit etwas ja. Mit etwas ich will mich Glück. das Freiwillige anmelden. Sie okay, da wenn sie im Freiwilligen betreten, wir brechen sie mit das Ben Army oder registrieren sie sich an einen Selbstbedingungskiosk wieder ein Holo Band gefunden. Schon. Niemand mehr, äh, dies ist mein erstes Interview mit einer anderen Überlebenden Kesha McDermott. Wir haben uns getroffen, als ich einen Nuka-Cola-Automaten aufbrechen wollte, und sie mir eine andere Methode gezeigt hat. Kesha, kannst du uns erklären, wie wir sicher gehen können, dass unser Wasser Was ist das denn ist gar nicht hier drin war? Am nur an die Grundlagen die ganze zeit da drin rumdenken da ich muss mich ziehen. da irgendwie man muss wasser finden und typen reden und dann oder so und dahin dann kocht man es in einem topf ein bis zwei minuten und lässt es abkühlen das sollte reichen <lacht> äh, wie tee machen oder Okay. Bisschen. Bis, hin. Bis hin, Kollege. Warte, ich will erstmal meinen Kuch holen. Einfach da hineinsprechen? Äh, äh, Red da mit mir, war das Gott? Äh, hallo. <lacht> hallo? Was soll ich sagen? War da voll laut, ey. Sollen wir hier gewesen sein? Hallo? Ja, erzähl einfach ein bisschen darüber, wie du hergekommen bist und über dein Leben. Das hier ist ein historisches Dokument. Leg los, Tabitha. Okay, also. Okay, habe ich jetzt auch gebrochen. Egal. Bestellung. Was? Right? Okay, machen wir mal hier. Ja, irgendwas hier erreichen. Alles erfahren. Der Krieg die Bomben mir. Mir ist eben erst klar geworden, dass das alles wirklich passiert ist. ...jahrelang hatte ich wegen der Camps Halluzinationen. Das hat meinem Gehirn geschadet. Einen schlimmeren Trip kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich wach genug war, um nach Nahrung zu suchen... ...fand ich mehr Camps. Und... und ja... ...so ging es immer weiter. Der Wahnsinn... Auftrag, das auch ein Ohne die Responder würde ich immer noch herumziehen. In riesige Rattenkämpfen und in Müll Die Responder sind gute Leute. Der Arzt in der Kirche hat mir einige Medikamente gegeben, die sehr helfen. Es gibt auch eine Gruppentherapie und. Ja, das ist gut. Hilft mir. Äh. Oh, hallo. Aber halt. ihr solltet nicht in die Berge gehen. Die Leute da Kann ich irgendwo meine Quests nur. sehen. Und dann macht ihr Sachen, die ihr eigentlich nicht wollt. Ja, Ich scheine ist jetzt noch diese ganzen Quests zu haben. In einem es wehtun. Sind so viele Camps da oben. Ich war zu lange dort und. konnte nicht richtig denken. Er konnte einfach nicht. Schon okay, Tabitha. Weißt du noch, was wir in der Gruppe gesagt haben? Nimm dein Edikte und ruh dich aus. Denn es wird bald alles besser. Es ist okay. Wir sind für dich da. Ja, ich nehme es. Also, das ja. hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ist gerade eingefallen, der doch irgendwie gesagt hinter der Kirche auf dem Grab. Da soll ich mich drauf stellen. Da sind Kronkorken, irgendwie sowas hat er gesagt. Ne? Ah, verdammt. <lacht>